gehen hier zurück und erzeugen ein neues Dokument über das Pluszeichen und ähm, wählen dann ein neues Dokument aus. So, ähm, damit es jetzt möglichst einfach ist, können wir einfach hier die Vorgabe für Gerät, für das jeweilige iPad, was ihr gerade in Verwendung habt. Die Größe passt auf jeden Fall auch. Querformat könnt ihr euch auswählen, ob ihr lieber Hoch- oder Querformat haben wollt. Und dann erstellen wir auch ein Artboard. Nehmen wir es einfach an. Antappen und dann drücken wir auf OK. Und dann habe ich hier schon mein neues Dokument. Darf ich, darf ich schnell etwas fragen? Ja. Wann nimmst du den ähm, transparenten Hintergrund? Ähm, das ist eigentlich, ein Artboard hat an sich keinen Hintergrund. Wenn man es hinterher exportiert, ist es auch transparent. Okay. Man sieht es halt viel besser, dass es wirklich transparent ist und ich weiß. Okay. Gut. Ähm, dann wollen wir erstmal den Schriftzug hinzufügen. Dafür gibt es hier auf der Seite ähm, das äh, Schriftenwerkzeug. Äh, wenn ich länger drauf äh, tappe, kann ich zwischen Grafiktext und Rahmentext auswählen. Wir nehmen jetzt hier Grafiktext und tappen dann einmal in, das, äh, in unser Artboard rein. Und dann haben wir hier unten, hier unten so eine lustige Leiste mit ganz vielen Symbolen. Da kann ich die Schriftart auswählen. Ich kann die Schriftauszeichnung auswählen. Jetzt habe ich falsch getippt. Sorry, ich gehe nochmal hier. Und vor allen Dingen, ich kann die Größe auswählen. Und damit wir die Schrift überhaupt erst kennen, tippe ich einmal hier auf die Zahl. Dann kommt hier ein neuer Eingabedialog. Und da wähle ich hier mal die vorbereitete 144, damit wir eine ordentliche Größe haben. Dann kann ich jetzt erstmal tippen. So, wenn ich mit dem Pencil jetzt arbeite seit iOS 14, gibt es ja dieses Kritzel. Aber das klappt in der Sache noch nicht so gut. Dann machen wir hier noch einen Umbruch rein. Machen hier so ein Hello Welt. Wir können es auch ganz ne, richtig schreiben hier. Ja, ich wusste, dass die Meckerei schon hier kommt. So. Dann kann ich hier oben auf das Verschieben-Werkzeug klicken und dann ist das Ding markiert. Und ich kann es halt hin und her schieben, wie ich will. Wenn ich jetzt hier in den Anfasser gehe, kann ich die Schrift entsprechend groß ziehen. Ich habe, glaube ich, einen Umbruch zu viel da drin. Den mache ich mal eben flach weg. So, dann sieht das besser aus. So. Jetzt seht ihr, dass ich das ja auch justieren kann. Das passiert, weil ich hier unten diese magnetische Ausrichtung äh, aktiv habe. Wenn ich die wegschalten würde, kann ich das wieder hinschieben, wo ich will, ohne dass das in meinem Raster einrastet. Aber es ist halt manchmal schon ganz hilfreich. So, jetzt sieht das ja natürlich noch maximal langweilig aus. Dazu habe ich jetzt hier auf der rechten Seite das ähm, Schriftstudio. Und hier kann ich zum Beispiel dann eine andere Schriftart auswählen. Da könnt ihr einfach mal eine Schriftart nehmen, die bei euch installiert ist. Ich nehme gerne für solche Sachen diese. Ich muss es ja einmal alles markieren. Ja? Jetzt kommt hier das. Ich würde es gerne alles markieren. So, jetzt war das gefressen. So, dann kann ich meine Schrift ändern. Auch hier wieder groß und klein ziehen. Was ich auch noch machen kann, wenn ich ein bisschen Feintuning bei der Schrift brauche, ich kann mit dem Pencil einfach über das Schriftsymbol auf der rechten Seite hoch und runter ziehen und damit kann ich die Schrift auch ändern. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Eine Frage, und zwar die Schriftsammlung, die ich hier sehe, kann man die synchronisieren mit der Schriftsammlung, die auf dem Mac drauf ist? Das muss man separat, glaube ich, installieren. Weil ich ja doch in der Zeit einige Schriften gekauft habe und installiert mhm. habe auf dem Mac. Ist ja die Frage, ob ich ja nochmal separat installieren muss auf dem iPad ja, oder ob das irgendwie sagen. automatisch synchronisieren kann auf beiden Geräten. Wüsste ich jetzt noch nicht mal eine App für, wie das könnte. Okay. Mhm. okay. so Dann habe ich erstmal so die Schrift. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte die Füllung der Schrift in einer anderen Farbe als den Rand haben. Das heißt, ich gehe hier in das Farbstudio und hier habe ich verschiedene Werkzeuge. Ich habe einmal hier oben, da wo der schwarze Kreis ist, ist das Symbol für Füllung. Das, was jetzt im Moment noch so weiß markiert ist und auch nur ein Kreisring ist, ist für die Kontur. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Schriftart, die Farbe ändere und dann auch den Rand ein bisschen größer mache über das Konturwerkzeug, kann ich hier die die Kontur vergrößern, äh, dicker machen, kleiner machen. Und wir sagen mal, sagen mal, wir nehmen hierfür so so ein bisschen dicker. So. <lacht> Kann man das gut erkennen? Also die Farbwahl ist noch ein bisschen suboptimal, glaube ich. Wir machen mal so, und dann die Füllungsfarbe. So, ist immer noch nicht gut, aber... Entschuldige, kannst du noch mal zeigen, wo du die Kontur hergeholt hast? Genau, ähm, das ist die, der Kreis ist die, das Symbol für die, ähm, für die Konturfarbe. Das heißt, hier verändern sich die Konturen. Der, der gefüllte Kreis ist für die ähm, Füllfarbe. Und wenn die Kontur zu dünn ist, gibt es hier noch das Konturwerkzeug. Und da kann ich hier einfach auf der, in der Skala die Dicke bestimmen. Also hier oben die Farben, darunter die Konturen. So, jetzt will ich. Ja. So, dann gibt's noch ein was ganz nervig ist, ist die ähm, Rechtschreibprüfung, die ist nämlich down und wieder angeschaltet. Wenn ihr diese roten, zerstrichelten Linien loswerden wollt, einfach nur mal auf das ähm, Textstudio, oben auf das Menüsymbol und dann Rechtschreibung bei Eingabeprüfung wegmachen. Aber das muss man jedes Mal machen, wenn man das Dokument öffnet. Da habe ich bisher noch keine, keine zentrale Einstellung gefunden. Ich habe nicht so. gesehen, wo du das Textstudio hast. Kannst du das noch was zeigen? Das hier, das, wo das A steht. Ah, danke. Ähm, so, was ich jetzt noch machen will, ich will noch eine Umrandung um die Buchstaben haben. Aber jetzt habe ich ja schon die Füllfarben bestimmt. Ich habe die Kontur bestimmt. Jetzt fehlt mir irgendwie noch was. So, von Hand will ich das nicht drüber malen. Ich will auch noch nicht nochmal die ganzen Buchstaben ähm, duplizieren und skalieren. Was ich aber machen kann, ist... Ich wähle hier meine Schrift aus und gehe jetzt hier in das ebenen studio Das ist das, wo dieses kleine FX zu sehen ist. Und da gibt es halt die Funktion Umrandung. Die kann ich hier aktivieren. Dann ist der, ähm, der Schieber nach rechts. Und dann klicke ich nochmal auf das Label, auf diese, den Namen Umrandung. Und dann ändert sich hier unten. Oh ja, Jetzt sieht man schon den Effekt, jetzt habe ich alles verraten. <lacht> der brief mit zwei Fingern auf dem Bildschirm tippen, macht den letzten Schritt rückgängig. Das ist einer der Gesten. Mit drei wieder, stellt er ihn wieder her. Das ist wie für die Leute, die pro Credit kennen, kennen die Geste. Mit zwei Fingern rückgängig und mit äh, drei Fingern wiederherstellen. Wenn ich lange gedrückt halte, nee, das geht nur hier in dem ähm, Verlaufswerkzeug. Aber ich habe hier unten das Werkzeug. Da steht hier Mischmodus, Normal, Deckkraft, Radius, Ausrichtung, und Farbe. Das Erste, was ich jetzt hier mache, ist, ich nehme mir eine, suche mir eine Farbe aus, zum Beispiel hier so eine, den Ton. Und jetzt kann ich einfach mit dem Pencil ähm, im Bild so lange hin und her schieben bis mir das eigentlich ganz gut gefällt. Und somit hätte ich dann noch mal einen Rahmen drumherum. Ich glaube, das brauche ich auch. Ja. Gut. Und das ist eigentlich schon der ganze Zauber, den man da machen kann. So, dann habe ich natürlich jetzt noch die Möglichkeit, ich kann auch hier unten ähm, in diesen Einstellungen, Änderungen machen, zum Beispiel in meinem Radius, gehe ich auch mit dem Pencil auf, dieses, auf diesen Kreis mit der Zahl und kann jetzt mit Hoch- und runterwischen den Radius verändern. Auch nach rechts und links. Also ich kann es hier ganz extrem machen. Ne? Jetzt gehe ich mal wieder zurück hier, dass es das noch halbwegs ordentlich aussieht. Das Problem, dass das L jetzt in das O reinragt, das lösen wir gleich. Und ich kann bei der Deckkraft jetzt auch die Deckkraft der Umrandung anpassen. Also das ist bei allen Werkzeugen, die so einen Kreis haben, kann ich mit dem Pencil einfach mit Wischen die Werte ändern. Oder aber, wenn man halt das ganz genau braucht, einfach eintappen. Dann kommt so ein Zahlendialog und dann kann ich hier die Zahlen auch über diese Tastatur reinpacken. Ich kann hier auch rechnen. Das heißt, wenn ich wirklich pixelgenau oder punktgenau arbeiten muss und mit Kommazahlen und muss irgendwelche Werte zusammenrechnen, könnte ich auch hier sagen, 25 plus 75 würde auch auf die 100% kommen. Also da kann man dann auch wirklich sehr genau, wenn man ähm, eine Layout-Vorgabe hat oder macht Grußkarten zum Beispiel, oder Visitenkartengestaltung, ähm, wo es halt wirklich auf Millimeter ankommt, will aber nicht alles im Kopf rechnen, dann kann man halt diesen Dialog nehmen. Und das geht bei allen ähm, Steuerelementen in Affinity Designer, die halt diese Kreisdarstellung haben. So. Was ich jetzt noch machen kann, wenn ich sage, das sieht zwar schon gut aus, ne, aber so der richtige, der richtige Effekt fehlt, mir. ich will einen Verlauf in der Umwandlung haben. Dann kann ich auch hier jetzt bin ich gerade hier. Oh nein, jetzt habe ich alles irrückgängig gemacht. Ach ja, ganz wichtig, gibt noch einen. Ich finde, es ist ein Bug, in, finde ich, Designer. Wenn ich mit den Ebenen-Effekten gearbeitet habe und wähle dann hier auf der rechten Seite irgendwas anderes aus, ist der Effekt, den ich erarbeitet habe, wieder weg. Der bleibt nur wirklich drin, wenn ich einmal vorher auf das Verschieben-Werkzeug geklickt habe oder getappt habe. Da habe ich mich schon ganz häufig drüber geärgert. Also, es total nervig so, jetzt kann ich aber jederzeit wieder auf das Werkzeug auf den Ebenen Effekt draufklicken indem ich hier das äh, den Ebenen das Ebenen Effekt Studio öffne und nochmal auf das Wort um random klicke und dann habe ich hier wieder unten mein Werkzeug so dann kann ich jetzt hier wähle ich anstatt Volltonfarbe das hatten wir ja jetzt das heißt die Umrandung war genau eine Farbe. Kann ich jetzt Verlauf wählen. So. Und dann ändert sich der Farbauswähler. Das heißt, standardmäßig nimmt er immer so einen Schwarz-auf-Weiß-Verlauf. Wir wählen jetzt für die Anfangsfarbe das hier und für die Endfarbe nehmen wir mal. Wie hast du die Farbe ausgewählt? Ich habe. Ähm, hier oben in diesem Verlaufsbild haben wir links einen Punkt, so einen Kreis angedeutet und rechts einen Kreis angedeutet. Und wenn da ein dicker Rahmen drum ist, ist der ausgewählt. Und dann habe ich da drunter diesen Farbkreis. Und dann kommt halt mein Farbauswähler. Danke. Jetzt habe ich aber irgendwie, so. Ich mache das mal ein bisschen dicker, damit man den Effekt sieht. Sieht jetzt auch nicht schön aus, aber vom Prinzip her kann man es glaube ich hoffen ganz gut erkennen. So, ich mache mal hier mal wieder dunkel. So. So, dann nicht vergessen wir oben auf das Werkzeug zu gehen, damit der Effekt auch bestehen bleibt. Klappt das soweit? Ja, er behält nur den Verlauf nicht. Da muss ich dann wahrscheinlich auf das verschieben werkzeug klicken. Ja, das ist, also an der Stelle könnte, können die Kollegen von, vom affinity Designer echt mal nacharbeiten. Das ist manchmal etwas. Man muss die Farbe auswählen und dann am besten noch mal auf diesen Farbkreis wählen. Also, tippen, aber dann, bei mir passiert das halt häufig, dass auch der, der Radiuswert zurückgesetzt wird. Das ist, sagen wir mal, nicht das Glanzstück der Ingenieurskunst von, vom Hersteller. Ja, was uns jetzt an dem Bild hier noch stört, ist ja eigentlich schon ziemlich gut, ist, dass das O und das L so ragt. Das liegt an den dicken Rändern. Ähm, das kann ich aber relativ schnell beheben, indem ich nochmal das Textstudio hier unten, wo das das A-Symbol ist und kann dann sagen, unter Zeichenpositionierung kann ich, sag ich das nochmal langsam hier, Zeichenpositionierung, da kann ich drauf tappen, und dann habe ich hier wieder verschiedene Einstellungen und habe hier unten noch die Abstandskorrektur und wenn ich das jetzt so ein bisschen nach oben schiebe, dann der Abstand zwischen Worten halt vergrößert. So, ich mache das mal hier so, passt mir schon ganz gut. Hier habe ich auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann den Zeichenabstand zum Beispiel auseinanderziehen, horizontale, vertikale Skalierung und auch ähm, die Grundlinie, wenn ich halt mehr Text habe, macht das halt mehr Effekt. Aber hier kann ich halt sehr ähm, schön die Zeichen und Wortabstände ähm, justieren. Und ich kann auch, wenn ich halt ein bisschen das Ganze kursiv haben will, aber ich habe keine, will nicht die kursive Schriftart haben oder die Schriftart bietet gar keine kursiven Buchstaben, kann ich hier über die Neigung auch eine, ähm, eine Kursivität einbauen. Jetzt gehe ich hier mal wieder zurück aufs Verschiebenwerk. und so, schiebe das wieder in die Mitte. So. Und damit hätte ich meinen Schriftzug fertig. Also damit kann man relativ viel machen. Auch mit etwas längeren Texten. Das war jetzt für die Zeichen, aber man kann auch für die Absätze halt noch was dann, Da gibt es auch so Abstände vor Textblöcken, Nachtextblöcken, linker, rechter Einzug. Das macht aber hier keinen Sinn, weil ich auch nur einen, ähm, einen Block habe an Buchstaben, äh, an Text. Ich hier? Oh, ich habe Genau. Ich muss mal kurz den Chat hier öffnen, Sekunde. Äh, kann die Schrift in Fahrt umgewandelt werden? Ja, kann man auch. Einfach den, die Schrift markieren über das, wie ich meistens das Verschiebenwerkzeug. Und das Verschiebenwerkzeug klick einmal in den Text rein, dann ist ja ein Rahmen drumherum, ist markiert. Oder aber ich kann auch hier in das Ebenenwerkzeug gehen und die entsprechende Ebene markieren. Dann gibt es in Affinity Designer hier oben das Menü. Und ähm, da gibt es auch in Kurven umwandeln. Hier an dieser Stelle. Kann es jeder sehen? Ich glaube ja, ne? Ja. Mhm. Dann klicke ich drauf und dann ist das in Kurven umgewandelt. Das kann ich entdecken, wenn ich hier das Knotenwerkzeug nehme. Und dann... Jetzt habe ich Mist gebaut, sorry. Doch, es geht, ja. wenn, du, wenn ja. du bei der Ebene die Schrift auswählst. Ja, genau, so. Also bei mir hat es die so. dann. Jetzt muss ich mal kurz hier. Ah, das, ist, das, ging, das nervt. So. Ähm. So, jetzt habe ich doch. Genau, ich muss die Schrift auswählen, ne? Damit ich die Dings umwandle. Warum geht das denn jetzt nicht? Doch, jetzt geht's. Genau, dann kriege ich halt hier so wilde. Punkte und kann jetzt hier natürlich noch Anpassung machen. Vor allem interessant wäre das eigentlich hier bei dem. Hier sind ja die Sachen ziemlich nah beisammen, dass man hier die Punkte ein bisschen kleines, damit man da einen Abstand kriegt. Vielleicht machen wir es auch mal ein bisschen ordentlicher, dass da nicht so eine... So. so würde ich sagen. So. Dann hat man nämlich auch den, beim Ausrufezeichen äh, die beiden Elemente voneinander getrennt. Ja. Der Nachteil ist natürlich, man kann den Text nicht mehr verändern. Ähm. Damit muss man dann halt leben. Das heißt, man sollte sich das vorher überlegen, ab wann man das in Kurven umwandelt. Aber es geht und auch dann kann ich halt, wenn ich das mit den Kurven mache, viel besser vielleicht kursiv stellen, besondere Effekte da reinbringen. So, hatte ich noch eine Frage? Schriften? Ich habe noch kurz eine Frage. Mir. Mhm. Ähm, bei dir sieht das jetzt so aus, ich habe wahrscheinlich an einer Stelle nicht hingeguckt, <lacht> als wenn der Verlauf in jedem Wort angewendet wird. Das äh, in jedem Buchstaben, Entschuldigung, in jedem Buchstaben. Weil ich das in Kurven umgewandelt habe. Ach, das hat er gerade erst gemacht. Mhm, ja. Weil bei mir ist es nämlich das ganze Wort. Genau, das ist, weil das ähm, vorher, weil das siehst du hier in den. Ähm, Ach ja, klar, muss ja so sein. Ja, ja. Hier in den Ebenen. Ja. Dadurch, dass es in Kurven gewonnen ist, ist ja. das das ist da dann der Nachteil. Mhm. Was man machen könnte wäre, ähm, man könnte es gruppieren und diesen ebenen dann auf die, auf, der auf die Gruppe anwenden. Mhm. Kurz gucken. Also mehrere Ebenen markieren kann ich, indem ich die erste Ebene, die ich markieren möchte, anteppe und dann durch Wischbewegung alle nächsten Ebenen markiere. Dann sind die halt hier gruppiert. Dann kann ich auch den kompletten Effekt wegnehmen. Dann wähle ich jetzt die Gruppe aus. Das heißt, alle Buchstaben, alle Unterebenen sind automatisch da drin. Dann mache ich hier wieder eine Umrandung dran. Muss ich leider. Ich hätte mir das vorher einmal kopieren können. Sage ich hier Verlauf. Ah ja, okay, jetzt sieht man schon. Hm. Und dann mache ich hier nochmal so zum Beispiel. Ja. Dann macht er hier wieder so. So könnte man es dann wieder hm. leben wenn man das in Kurven umgewandelt hat. Ja. Das geht auch. Also man kann auch diese effekte auf Gruppen anwenden. Das ist halt ganz wichtig. Und ich kann euch wirklich aus meiner Erfahrung sagen, ähm, nehmt euch ja auch ein bisschen Zeit, um die, ähm, die einzelnen Elemente irgendwie zu gruppieren und zu organisieren. Wenn ihr, wenn ihr aufwendige Zeichnungen habt mit vielen kleinen Elementen, ähm, findet ihr hinterher später nichts wieder. Und es ist viel einfacher zu sagen, ich möchte jetzt den ganzen, den ganzen Schriftzug zum Beispiel verkleinern. Das ist ja viel einfacher, als wenn ich mir die einzelnen Elemente immer separat wieder markieren muss. Unter Umständen sind ja auch an, an unterschiedlichen Stellen hier in dieser ganzen Ebenen drin, dass ich mir die Sachen zusammensuchen muss. Deswegen, Sachen, die zusammengehört, kopiert die ruhig. Ähm, die Zeit investiert sich, kommt dann hinterher, doppelt wieder raus, wenn ihr so ein bisschen Struktur habt und seht, was gehört zusammen, was sind separate Elemente und so weiter. Das ist sehr hilfreich. Und man kann sie ja dann trotzdem immer noch einzeln bearbeiten, auch, oder? Ja, genau. Man kann ja mhm. einzeln auch wieder anklicken. Dann würde ich jetzt zum Beispiel das L einfach mal verschieben. Mhm. Gehört aber immer noch zur Gruppe. Das heißt, wenn ich jetzt die Gruppe wieder auswähle hier, seht ihr, dass der Rahmen wird dann automatisch größer, weil das L ist da so ein kleiner Ausreißer. Und ich kann es auch insgesamt verschieben. Mhm.